Ich fange ich an, ich fange hier vorne an. Uh, okay. Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Äh, ihr habt schon lange nichts mehr von. Äh, das ist furchtbar. Das habe ich jedes Mal, wenn ich anfange, das so, der Start ist immer schwierig und dann läuft's aber. Okay. <lacht> dann, was sage ich? weil äh, ja, ist ja auch das erste Video von mir auf der Couch und sowas. Ich bin nicht beim Psychiater gelandet. <lacht> ähm ich sollte stock, ich sollte sagen, wer das ist. Das ist nämlich damit der Dozent. Was sagt der andere. Habe ich gar nicht gesagt. Ne? Oh Mann, okay. Und nochmal. Ha, weil es so schön war. Und ähm, was sage ich weiter? Fuck, habe vergessen, was ich erzählen wollte. Äh, mit jemand meine ich nicht nie. Mit meine ich nicht. Oh Mann. Okay. Ähm, okay. Sagt die schon die Aufnahme? Ja, ne? Yeah, das ist ein roter Punkt. Schon. Dann darfst du deine erste Frage stellen. David, was verbirgt sich denn hinter dem Lehrkonzept digital? Oh nein! Das war so gut! Ja, das war echt gut. Egal, ich sage, okay, ich probiere nochmal. Da holt doch nur die Frage. Genau. Wir okay, es nochmal. Jetzt sieht es sich komplett anders, ich muss alles nochmal neu machen. Ja. Weil es so schön war. <lacht>